Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Retropanna quält sich, ihr fantastischen Menschen. Ja, heute haben wir wieder einen Gameboy-Titel dran und zwar Castellian. Ja, ausnahmsweise hat den sich mal keiner gewünscht, sondern das ist ein persönliches Anliegen. Dieses Spiel hat mich ganz schön geärgert. Ihr werdet es gleich sehen und zwar kurze Vorerklärung. Ich habe für meine Sammlung habe ich eine Excel-Liste. Da trage ich immer die Spiele ein. Ähm, ja, äh, normale Titel natürlich, ob eine OVP dabei ist, ob ein Handbuch dabei ist und was ich äh, bezahlt habe für das Spiel. Dass ich so ein bisschen den Überblick bekomme, ne, so die Basics, ihr kennt das. Dass man so ein bisschen den Überblick bekommt, wie viel ist ungefähr meine Sammlung wert, beziehungsweise, okay, es das heißt ja nicht, dass ich jetzt, äh, es ist immer nicht der Kaufwert, dass das jetzt momentan wert ist, aber dass man so eine ganz, ganz grobe Orientierung hat. So. Und ich habe da noch eine zusätzliche Spalte für mich und meinen Kanal, ob ich schon mal ein Testvideo dazu gemacht habe oder nicht. habe ich jetzt letztens geschaut, was für ein Spiel könntest du mal wieder testen. Castellian war darunter Und ich dachte mir, okay, gut, sagt dir nichts, spielst du mal rein. Freunde. Das Spiel hat mich so geärgert, dass ich ich glaube, nach 5 Minuten in die Ecke geworfen habe und gesagt habe, nein, du, du kommst hier schön in die quillt serie Und ihr werdet sehen, warum. Kurzes Vorwort, so ein bisschen Vorrecherche hatte ich ja schon getan. Das ist eigentlich ein C64-Spiel, was glaube ich. Auf jeden Fall kommt das ursprünglich vom Heimcomputern. Und äh, es ist äh, interessant. Okay, und zwar seht ihr, wir spielen ja diesen kleinen Drachen. Und unser Ziel ist jetzt, diesen Turm hochzugehen. Äh, Ihr seht, ähm, es fängt schon an. Bewegung ist eingeschränkt, ihr könnt nämlich nicht springen. Ne? Hier der B-Knopf macht nichts, A-Knopf, da schießt er ja so ein bisschen. Besonderheit ist halt so ein bisschen, was auch ganz nett gemacht ist, halt diese grafische Rotation. Und da müsst ihr ja halt immer in diese Türen reinrennen, damit ihr dann halt entsprechend woanders rauskommt. Und ihr seht schon. Ich, ich stelle jetzt mal nach, was ich so am Anfang gemacht habe. Man läuft hier so rum, bla bla bla, buf, zack. Was soll das? Ja, man, man, man läuft da jetzt so rum. Gleich am Anfang, man läuft hier so rum, zack, zack, puff. Diese Bodenplatte sieht so aus wie alle anderen. Das ist typisches Twilight Error. Das kann ich nur wissen. Indem ich da einmal drüber gelaufen bin. Okay. Man muss also hier rein. Falsches Timing. Gleich wieder tot. Das ist sowas von Arc Trial and Error. So, jetzt gehen wir hier rein. So, bei dem Auge aufpassen. Das war hier nicht. So, jetzt kommen wir hier hoch. Jetzt kommen wir hier hochfahren. In die Tür. Und so klettern wir den Turm hoch. Aber wie ihr seht. Es ist nicht sehr... Eingängig, ne? man geht ja so lang Wo soll ich jetzt wissen, dass, dass dieser Dings auf mich drauf fällt, so muss ich hier lang Muss ich hier wahrscheinlich nach unten, hier wieder hoch, da wieder hoch Es ist halt so, wenn man hier wenigstens springen könnte ja, Timing vor dem Auge konnte ich jetzt nicht abpassen, weil ja, dieses Ding da jetzt hinter mir kam. Also es ist irgendwie so... Man kann das Spiel nicht sehr intuitiv lesen. Man muss sich halt merken, wo welches... Äh, welche Gefahr lauert. Es ist Level auswendig lernen. Und sowas finde ich das Spiel Spieldesign. Es gibt hier wirklich viele Sachen. Das muss ich hier ausweichen. Keine Ahnung. Ist das jetzt weg? Ja. Äh... Wenn man hier wenigstens springen könnte, ne? Dann könnte man ja wenigstens irgendwie das so ein bisschen abpassen. Und, und gegen Zeit muss man auch noch kämpfen. Freunde. Also, wie ihr merkt, ich bin nicht sehr warm geworden mit dem Spiel. Und, äh, das war für mich jetzt kein Testwert, ehrlich gesagt. Weil, äh, schon allein, weil es mir a keinen Spaß gemacht hat und b ich denn auch mir gedacht habe, hey ich krieg hier nicht viel, ich krieg hier nicht viel Gameplay Videomaterial hin und ich will ja euch auch was zeigen, das wird nichts und das ist lustig dass man ganz mal auf diesen Treppen geht und da zurückgeworfen wird, ne das ist irgendwie also das das was ist schön gemacht seht ihr das ich hatte da noch nicht mal irgendwie eine Chance! Oh. Vielleicht hätte ich äh, sagen sollen, dass ich mich sehr aufrege <lacht> bei diesem Spiel und ich finde es halt sehr undurchsichtig, welche Gegner ich jetzt kaputt schießen kann und welche nicht, dass ist irgendwie, ne, diese, diese Bälle hier geht. Warum aber? Ja okay, das war jetzt mein Fehler. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Also Optik ist sehr interessant, ist auch sehr schön umgesetzt. Das macht eine schöne 3D-dimensionale äh, Ansicht. Aber dieses, ich komme wirklich nicht darauf. Klar, ich weiß es nicht. Es gibt auch kein, natürlich kein Passwortsystem oder Ähnliches. Ach ja, oh, diese blöde Bodenplatte, diese böse. Ruhig, Panda. Ganz ruhig. Das wird es auch diesmal echt keine lange Folge werden. Ich wollte euch nur mal dieses Spiel zeigen. Und wie sehr mich das geärgert hat. Beim 5 Minuten anspielen. Weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Es muss ja, das Spiel muss ja eine gewisse Beliebtheit haben. Sonst wäre das natürlich auf verschiedenen Systemen erschienen. Aber mir erschließt sich das nicht mal ansatzweise. Ich weiß es nicht. Klar, Level auswendig lernen, toll, ja, ich weiß nicht, ob die, ob die anderen Versionen besser sind. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Kann ich fucking nicht sagen. Oder das hier zum Beispiel, ne? Das ist so, das ist so unnötig, warum diese Bodenplatten da verschwinden. Das ist so fucking unnötig. Man kommt immer so ein bisschen weiter, ja klar, sicher. Toll, toll. Wenn ich einen Haufen Kacke nehme und der immer größer wird, bleibt es trotzdem ein Haufen Kacke. Vielleicht die falsche ähm, Metapher dafür. Obwohl, pff, so falsch eigentlich ehrlich gesagt nicht. Dann halt noch, dass es noch auf Zeit geht, ne? Noch da wieder. Diese blöde Fliese da. Ich habe euch das Spiel gezeigt. Diesmal war es wirklich, wirklich quäl. Und ich vorwiegend, ach ja, mal gucken, wie gut das Spiel ist, der XY hat sich gewünscht. Ähm, übrigens, wenn ihr euch Spiele wünscht, 8 oder 16 mit in die Kommentare rein. Ich habe eine Liste, wo ich alles abarbeite. Aber das Spiel, das war mir ein persönliches Anliegen, euch das zu zeigen. Vielleicht seid ihr ja Fans, vielleicht seht ihr in diesem Spiel was. Weil vom Prinzip her, okay, da ist eine Idee dahinter. Aber meins ist es. Nicht mal ansatzweise. Aber danke, dass ihr mir dabei zugeschaut habt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Egal, was ihr noch vorhabt. Macht's gut.